Auf geht's! Ich muss mich ein bisschen entschuldigen, ich bin ein bisschen verkühlt, deswegen meine Stimme vielleicht etwas rauer als sonst. Uh, der Speicher wird geladen, ich bin gespannt. Der Bridge soll ja mehr Kunst als Spiel sein, ich bin gespannt wie weit das stimmt. Videospiele sind Kunst, sagt man ja immer wieder. Ähm, Finde ich auch, bin ich auch der Meinung, aber hier soll es sich um ein ganz besonderes Kunstwerk handeln. Äh, okay, Wie kann ich okay, ich muss das hier kippen. Aha, das kippen, machen wir mit der Tastatur. Okay. Uah. Okay, und jetzt? Was mache ich jetzt? Jetzt stehe ich da. Aha, ah, okay, das ist zurückspulen. Oh, come on! Okay, jetzt hüpfe ich da runter und jetzt? Aha, jetzt kann ich darüber gehen. Ah, ich nehme mal an, ich muss da zum Exit gehen. Wow! Naja, zum Glück muss ich das nicht im VR spielen, sonst würde ich wahrscheinlich schon kotzen. Und reingehen. Die Bibliothek wird geladen. Ja, hüpfen wir mal rein in die Bibliothek. Ja, normalerweise spiele ich ja immer NES-Games, also ich let's play meistens nur NES-Games. Und wenn es mal was for free gibt, was irgendwie den Anschein hat, es wäre es Indie oder... Irgendwie alt oder alt aussieht oder pixelart ist, dann zocke ich es auch mal gerne. Okay, was ist da los jetzt? Aha. Wollen wir da den Schlüssel durchkippen? Hm, auch nicht schlecht. Aber... Okay. Ah ja. Okay. Try and Error den Schlüssel und jetzt gehen wir mit dem Schlüssel wieder zum Ausgang. Uah. Okay, coole Sache, Wie ist hübsch gezeichnet. Um. Das Level wird geladen. Sehr gut. Das hat irgendwie was melancholisches. Ich weiß nicht so recht. Ich wollte eigentlich als, als Beschreibung in den Text reinhauen. Ähm, the Bridge, live und in Farbe. <lacht> Aber in, in Farbe gibt's ja nicht. Also live und in Stereo. Äh, okay. Ich darf mich jetzt von der Kugel natürlich nicht erschlagen lassen. Nur seine Annahme. Cool. Okay. Das war nicht so gut. Das B kann ich da zurückspulen. Okay, wie machen wir das? Nein, so kriege ich es auf jeden Fall auf den Schädel. Das ist nicht gut. Ja, ich sage auf den Schädel, weil ich komme aus Wien und da sagt man Schädel. Ähm, okay, nochmal das Ganze. Wollen wir, wollen wir ein bisschen nachdenken vielleicht mal. Vielleicht doch mal mit nach So, da. Wenn ich da oben bin, vielleicht sollte ich da einfach so runter Und mal so runter vielleicht. Wenn ich das jetzt in die Kippe, dann äh, bin ich relativ nah bei der Kugel, was eher schlecht ist. Weil dann quetscht mich die und ich bin gemacht. Gut, äh, nicht so gut. Das war wohl nicht die richtige Lösung. Gehen wir in eine andere Richtung mal. So, ich sehe, es mir Leute zusehen. Ihr könnt mir auch gerne Tipps in den Chat reinhauen. So, da gehen wir weiter. wir es mal so. Lassen wir das ruhig wieder mal runterknallen. Genau, wir lassen es da runterknallen. Hüpfen da runter, geht das? Ja das geht und dann ähm lassen wir die Kugel da reinfallen. Jawohl, das funktioniert. Und das schreit ein bisschen nach 3D dieses Spiel irgendwie. Und ich gehe da jetzt rüber und hab's geschafft. ja. Yeah. Na bitte. Ich muss mich entschuldigen für meine Huster. Ich habe mir hier einen Tee bereitgestellt, falls die Stimme nicht durchhalten sollte. Aber ich habe mir gedacht, ein kleines Let's Play, das werde ich schon überstehen. Let's Plays mit Fieber werden immer besser, habe ich gehört. <lacht> Gut, weiter geht's. Und da oben müssen wir hin. Da ist ein Schlüssel. Äh, okay, und da bin ich. Hm. Interessant. Also ich gehe da einfach mal Richtung Schlüssel. Ich bin hier wie im Weltraum, wenn ich das da herumfliege. Okay, ähm. Um. Und jetzt gehe ich mit meinem max einfach darunter, kann ja unendlich unendlich runterspringen, glaube ich, oder? Ja, das ist kein Problem. Einfach so mal einen Kilometer runterfliegen macht ihm nichts. Juckt ihm nicht die Bohne. Ja. Das mal so. Gehen wir darüber. Ja. Ah ja, ich muss ja den Schlüssel da irgendwie noch einfangen. Ja? Hammer. Gut, Ja, das Game ist schon sehr Indie, muss ich sagen. Schon sehr Indie. Wo wir gerade dabei sind, bei diesem wunderschönen Indie-Game, The Bridge, ähm, könnt ihr mal bei mir in den Kanal vorbeischauen, wenn ihr Lust und Laune habt, auf NES-Games. Ich habe da schon relativ viele Games gezockt. Ich versuche, alle NES-Games dieser Welt zu spielen. Mindestens 10 Minuten. Und... Das ist kein leichtes Unterfangen, aber ich halte eisern durch. Und wenn ihr mich da begleiten wollt, würde ich mich natürlich freuen. So, da rein geht's da. Next. Und wie gesagt, nicht nur NES-Games, auch ab und zu so Indie-Zeug wie das hier. Absurderweise hatte ich dieses Game ja schon, bevor es jetzt gratis war, im Epic Store. Immer gar nicht so genau gar nicht so sicher warum ich das habe <lacht> ich habe eine Menge games auf steam die ich mit dem humble bundle mal geholt habe wahrscheinlich geht es euch da ähnlich und ich habe das nie gespielt zu meiner schande ich habe es geholt und im sein so bundle und hab's es dann nie gespielt ganz froh dass ich das jetzt mal nachholen ähm, okay ich mir irgendwie mal den schlüssel das selbst zukommen lassen ich, oder das ist wahrscheinlich das ist die beste Hä? Nein, das geht nicht, weil dann fliegt er. Okay, ich glaube, da werde ich ein paar Anläufe brauchen. Da werde ich ein paar Anläufe brauchen, das sehe ich schon. Ähm also wenn der Schlüssel runterfällt? Ja? Was passiert dann? Es so, geht sich nicht aus. Deppert! Ja, das ist blöd. Wieso geht das nicht? Ich, dreh, ich schau mal, was passiert, wenn er runterfällt. Was, was, was, was, was, was kann schiefgehen? Ja, hat nicht funktioniert. Gut. Wissen wir, wissen wir das auch. Um, okay kurz entscheiden, ob mir jemand einen Tipp gibt. Nope. nope, keine Tipps. Okay, wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Ähm, ich schaue mal, wo ich hier gehen kann. Ich kann hier gehen. Kann ich da irgendwie das mit diesem Seil machen? Dann. Ah, ich kann da kippen auch mit den controller Sehr schön. Ähm, hm. darauf gebringt mir das irgendwie auch nichts also ich komme da eigentlich quasi nicht raus aus dem Ding hier also wenn, ich, wenn ich das den das da rein drehe und der schlüssel ins loch kommt was passiert dann kann der da irgendwie durchfallen was passiert da jetzt nichts okay da passiert offensichtlich nichts Gut, na, dann muss ich ihn irgendwie da runterfallen lassen. Man muss jetzt irgendwie mit runterfallen gehen. Ich drehe jetzt richtig schnell. Vollgas. Es gibt nur ein Gas und das ist Vollgas. Ja. Ähm, der Schlüssel da ist jetzt da drinnen. Da, wobei der andere hier kurz runterfallen ist. Gut oder schlecht, so sicher, wie kann ich ihn überhaupt zu mir reinfallen lassen. Den blöden Schlüssel ja, da fliegt er runter. Ja, das geht nicht. Ja, ja ich halte also B ha. wechsel ab und zu mal die Taste, weil A und B natürlich auf der Switch genau andersrum sind. Und ich bin die Switch eigentlich gewohnt. Okay. Ah, ok, mal nachdenken. Ich drehe das jetzt noch weiter. Und okay, das war zu schnell. Noch früh ab, ah, immer noch zu schnell. Hoppen hier schon ab. Lassen so, wir es ganz langsam da mal rüberrutschen. Da kam schon. Ganz langsam rutsche rutsche rutsche Sehr gut. Ja, und jetzt, wir beide. Bringt uns das irgendwas, dass jetzt dabei sind? Keine Ahnung. Aha. schon da, da ist der irgendwie runtergefallen wieso wieso konnte der darunter fallen ich werde mal auf mit einem das reicht natürlich nicht ich brauche zwei oder ja, jetzt ist noch verschlossen Natürlich nichts okay ähm ich drehe das nochmal. Ich weiß, warum konnte der da runterfallen? Das, das ist mir ganz klar. Aha! Perspektive macht's. Okay. Geschafft! Na, wer hätte das gedacht? Ich hab's geschafft. Ich habe gelesen, es soll dann später noch recht knifflig werden. Also, bis jetzt finde ich es eigentlich noch okay. gar nicht mal schlimm. Und wie gesagt, ich habe gelesen, es soll recht recht schwer werden. Schluss Schluss. Wobei ich keinen Plan habe, wie lange dieses Spiel ist. Und ich habe auch keine Ahnung, wie lange ich diese, wie lange ich diese depressive Mucke durchhalte. So, ich gönne mir jetzt mal einen Tee und mach mal eine kurze Werbepause für Tee. Leute, Tee trinken. Diese Sendung wird gesponsert von Tee mit Honig. Oh, Leute, könnt euch mal so ein Tee mit Honig, wenn es euch nicht gut geht. Könnt mal gleich in die Kommentare schreiben, wie viele Leute sehen das, die gerade krank im Bett liegen. <lacht> oh. äh. ja, das ist keine gute Idee gewesen. Nein, das bin ich nicht schnell genug. Nein, nicht gut. Nicht gut. Schlechte Idee gewesen. Ja. Irgendwie schon vermutet, dass das die. Offensichtlichste Idee nicht die beste ist. Okay, wir machen das so. Wir gehen dann mal zuerst nach links. Ich halte das irgendwie für eine gute Idee. Also, ich denke jetzt nicht viel nach. Ich mache einfach und schaue, was passiert. Es ist oft im Leben die beste Lösung. Einfach mal schauen, was passiert. Ähm, okay. Ah, ich kann das eigentlich so lassen. Wenn ich da jetzt runter gehe, kann ich darüber gehen, das Ding. Ah, das ist eine gute Idee. Das mache ich. Darunter. Geht darunter. Und drehe das Ding. Ist ah. okay. So lange. Bis ich. Okay. So wollte ich das eigentlich nicht machen. So war das jetzt nicht geplant. Mist! Ich kann ja zurückspulen, ich kann ja zurückspulen. mal zurück. Super Feature das zurückspulen. Erinnert mich ein bisschen an Super Meat Boy. Wie mache ich das jetzt am besten? Da nicht gleich instant runterfall. Also ich rutsche gleich vor der Kugel. Nein. Na, ah, was nicht gedacht. Rutsche gleich vor der Kugel, weil die Kugel da irgendwas gescheites macht, ja. Moment. Ah, Moment, ich könnte da runterrutschen und auf das rüberrutschen. Bringt mich das irgendwie weiter? Ja, so es mich auf jeden Fall nicht weiter. Nee, das bringt's nicht. Ich glaube ich müsste. Ah, ich habe noch eine andere Idee. Oder? Ich möchte, dass die Kugel da unten ist. man nervt. Schaffe ich das, dass die nicht auf mich drauf fällt, sondern da drüber fällt? Ja, das geht sich auch. Wunderbar. Es ist die Kugel da unten und stört mich nicht mehr. Kann ich. Jetzt kann ich mich eigentlich nicht so rüberrutschen lassen. Das müsste sich ausgehen. Oder? Geht sich das aus? Wetten werden abgeschlossen. annahmeschluss Jetzt. Yep, das geht sich aus. Na bitte. Auch noch geschafft. So, solche, solche Rätselspiele. Live-Let's Play. Das ist schon ein bisschen stressig. Wenn man vielleicht doch nicht als der komplette Vollidiot dastehen möchte. Uh, Freidenker freigeschalten. Ich bin Erfolg freigeschalten. Freidenker. Kapitel vollständig. Wunderbar. Okay, wie geht's jetzt weiter? Ich habe endlich jemanden gefunden, der die Liebe zu Geheimnis. Schön für dich, Junge. Geh weiter. Mein Zuhause wird geladen. Welt ist ein viel größerer Ort, wenn jede Wand ein Fußboden ist. Ah, ja! Lass uns jetzt einfach mal so stehen. Werde ich einfach bei Gelegenheit wahllos zitieren. Kommt sicher gut an. Wobei so Dinnerpartys oder so. <lacht> Als ob ich auf Dinnerpartys gehen würde. Egal. Ähm, ist da jetzt eh nicht das da? Nee. mal. Chapter 2 rein. Geht. Okay. Ich hoffe, wir mit richtig Mal schlecht von den ganzen herumgedrehe. Vielleicht ist es aber auch vom Tee mit Honig. Nein, nein, natürlich nicht. Tee mit Honig ist Weltklasse, Leute. die mit Honig, wenn ihr krank seid, Tee mit Honig trinken. Außer ihr habt Fruktoseintoleranz, dann lasst das lieber bleiben. Geht es euch schlechter als zuvor. Ähm, okay, der Strudel. Jetzt. Reingehen der Strudel wird geladen. Im Friedhof sind wir ein bisschen melancholisch. Nein, überhaupt nicht. Alle ganz gut drauf. Ja, jetzt Triggerwarnung von dem Game geben. Huh? Was ist da unten los? Hilf einfach mal rein, schau, was passiert. Ah, ja. Da komme ich nicht mehr raus, glaube ich. Komm mal zurück. Ja. Ähm, vielleicht mit. Oder ich gehe einfach hoch ich lasse den Schlüssel einfach zu mir fliegen. Kommt er da wieder raus, der Schlüssel aus dieser Gravitationsanomalie? Mhm. Kommt er nicht. Zurück, zurück, zurück, zurück, zurück, zurück. So, da oder weil sie es nicht getan habt sie könntet mal ein Like da lassen, dann will ich mich freuen. Kommt nicht und ich darf da nicht raus? ich darf da nicht reinfliegen. Ich darf da nicht reinfliegen. Der Schlüssel darf da nicht reinfliegen, wenn gar nichts darf mit dem Berührung kommen. Ich hab's, ich hab's gecheckt. Erst ja. den Schlüssel mal da reinfliegen, ohne dass mich reinhaut. Hoffe ich. Ja. Ja. Dann kippe ich wieder ein bisschen. Gebe ich wieder zurück. Das ging doch. Jetzt lasse ich den Schlüssel da auf die Seite rum überfallen. Und mach gar nichts viel, sondern lasse den Schlüssel der express frei nach Hause liefern. Danke für die Schlüssel. Und next. Der Abgrund wird geladen. Oh oh, der Abgrund. <lacht> Na, da lädt aber lang der Abgrund. Ein großes Schwarz-Weiß-Level. Da muss mehr Schwarz-Weiß geladen werden, deswegen braucht es ähm, Ich hoffe ihr glaubt nicht alles, was ich sage. Äh, so wie. Aha. Äh, das. Hä? möchte da raus äh, wieder raus auch oder hier passt so. oh, habe ich es geschafft komm, lass mich die schmucken wieder austeilen so, jetzt, jetzt bin ich jetzt bin ich draußen komm an die ursach ich glaube das hätte ich wahrscheinlich alles machen ja, jetzt bin ich gibt's ja nicht Komm ja. schon. offen. Jetzt. sich noch gebremst die Bremsschuhe angezogen der Löwe wird geladen der Löwe meine Damen und Herren der Löwe bei der Bridge vielleicht sollte ich da Unterkapitel setzen für jedes Level die Leute die nicht weiterkommen wissen wie es weitergeht und hier nachschauen kann weiß nicht vielleicht mache ich das aber so schwer sind die jetzt ich glaube wenn ich schaff schaffts wahrscheinlich jeder aha Warum sollte ich das nicht... Oh, Putsche, ja. Hm. Ich check's schon, Was das Problem ist. In diesen Wöppel-Wöppel drinnen. Aha, sehr gut. Ich glaube, es ist gut, dass ich da drinnen gefangen bin, weil... Äh, das ist nicht gut. Ne, ne, ne, ne, nicht. nicht gut. irgendwie schlecht. War nicht so gut. das Ding lassen wir mal da runter sausen. Wird nicht angezogen von diesem sie da. Äh, ich werde angezogen von dem sie da. Was gut ist, weil dann komme ich nämlich zu leicht raus und habe weniger Schwung und komme dann da runter jetzt mal so mein Plan, außer das lässt mich nicht mehr los. Geht das ewig? Nee, oder? Das geht ewig, wenn es mich gefahren hat. Ah, das ist natürlich blöd. Warum verhält sich das anders als das andere Ding hier? Andere Gravitationswirbel? Okay. Zurück, zurück, zurück, zurück, zurück, zurück. zurück. Wenn ich das Ding in den Gravitationswirbel reinhau, was ist dann? Was, was ist? Wirbel drinnen. Ich ah, das lässt dann aber doch wieder irgendwann los. Geh einfach mal so runter, was soll passieren? Das würde ich jetzt nicht Ja. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. <lacht> Ob sich den ganzen anderen Ansatz vielleicht auch noch machen kann, dass man irgendwie auf das, wo man die. Dieser Ball da anstößt auf das da, vielleicht mal weiter zurück. Zurück, zurück. Na, ja, komm ah, Ich spule jetzt mal gescheit zurück. Jetzt wird mal richtig gescheit zurückgespult. komplett umdrehen das Ding. Dreh es mal komplett um, was passiert dann? dann fliege ich runter. <lacht> <lacht> ja, war nicht so gescheit. Um. Ich Chat, der mir was sagt. unterall rein aber warum spuckt die kugel irgendwann aus und mich nicht das, das, das gibt für mich irgendwie jetzt nicht so viel sinn ich bin da jetzt drinnen und? warum spuckt mir nicht aus die kugel spuckt doch auch aus Eine Frechheit. Die Kugel wird rausgeworfen. Nicht, nicht. Warum? Bin ich nicht gut? Finde ich nicht gut ein Game Designer. Warum spuckt mich die Kugel nicht aus? Ähm, tja. Mann, ich bin so dumm durch den Schalter. Ich muss irgendwie schauen, dass die Kugel da auf den Schalter kommt. So, ich gehe auf den Schalter und es ist frei. Schalter weg. Kugel wird angezogen. Aha, aber. Das ist natürlich eine Idee. Wenn ich jetzt weiß, dass es ein Schalter ist. Ja, ich weiß, es hat ein bisschen gehört. Ich muss die Kugel irgendwie darüber zum Schalter bringen. immer so schnell. auf zum rutschen bleibt einfach da oben so dagegen laufen vielleicht ich kann nicht dagegen laufen ich kann mich nur dagegen stellen das ist natürlich doof ne? Ich habe mich daran gedacht, dass ich vielleicht schon so früh scheitern könnte. Wir sind jetzt gerade bei Minute 29. Naja. Jetzt voll Kanne zurück. darüber möglich ist gern ah, vielleicht kann ich das vielleicht nicht ich, ich wäre gern auf, auf andere darüber geflogen Wenn ich da runterfall bin ich hin, das bringt's nicht. Nein, ich müsste da gerade so runterrutschen und auf dem Seildings hier da drüben landen. Aber das wird nicht so gedacht sein, das wird wahrscheinlich auch nicht gehen. Boah, ich könnte echt Hilfe brauchen ein bisschen. Ich könnte echt ein bisschen Hilfe brauchen, ja. Aber ihr wisst es so anscheinend auch nicht. auch gerne die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwie bessere Lösungsmöglichkeiten habt für das Game. Ich bin mir sicher, da gibt es einige Levels mit ähm, verschiedenen Lösungsmöglichkeiten. Also einfach mal logisch nachdenken. Sobald wir da runterfliegen, sind wir den Strudel drehen und sind weg. Das bringt es nicht. Sobald wir von dem Knopf weg sind, Strudel, bringt es nicht. Ähm, vielleicht müssten wir irgendwie das Ding in den Strudel reinkriegen. Und dann freilassen. Wenn es irgendwie anders geklickt ist. Eine Idee. Also das wäre irgendwie noch so eine Mechanik, die mir einführen würde. Aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Lass uns so mal reinfallen. Schwer hier die Steuerung, so. ich das natürlich hier so kippen ein bisschen im Annähern. Aber ah, ich rein, das sollte natürlich nicht sein. Ah, na, ganz andere Idee. Aha, ganz andere Idee. Ich lasse mich da rein, Dingsen. Und dreht dann die Kugel so lang, bis sie das auslöst. Ma, Das ist die Lösung, oder? Cooles Rätsel! bin ein bisschen stolz auf mich, dass ich selbst drauf gekommen bin. es geht. Ja, das ist es! Hehe! <lacht> Nicht so schlecht! Nicht so schlecht, oder? Ein bisschen Lob mal reinhauen so die. die Pfeiler, die Pfeiler. Aber oh, ich merke schon, meine Stimme ist schon was. Am Ende ich halte noch ein bisschen durch. Ich halte noch durch so da. Die guten alten Pfeiler. Okay, das ist so ein 3D-Ding hier. Ich muss sagen, mit Controller spielt sich das Game echt gut. Ähm, da ist ein Schalter. Wahrscheinlich sollte ich irgendwie. Ah, ich check's glaube ich schon. Ich sollte. Ich check's, glaube ich schon. Kann ich auf den Pfeiler gehen? Nein, so kann ich nicht auf diesen Pfeiler gehen? Die kann ich ich ich kann Ach, jetzt kann ich da unten gehen. Genau das wollte ich eigentlich. Okay, nice check schon, ich muss auf die ganz andere Seite, damit ich auf den Pfeiler gehen kann. Schauen wir mal, ob das geht. Darunter. Ich da auf dem Pfeiler rauf. Doch, das geht. Ja. dass ich das Ganze darüber rutschen? wo brauche ich dann den Schalter eigentlich? Ich drehe mal drauf. Ist der permanent oder wieder nur für die Zeit, wo ich oben bin? Sorry Leute, es tut mir echt leid. Ja, es ist nur, wenn ich kurz drauf bin. Ja. Ja, jetzt Ja. reingezogen reingezogen worden in der jetzt jetzt wieder da wo der Schlüssel nicht. Maler, wieso? Ah, ich weiß schon. Er muss in diesen Schlund rein. Schlüssel muss in diesen Schlund, weil sonst kann ich nicht die Perspektive wechseln. Der Schlüssel da reinfallen lassen. Ich glaube, das ist der Sch Gut, schauen wir mal, dass wir den Schlüssel in den Schlund kriegen. In den Gravitationsschlund. Das ist ein Schlund. Ja. Ja. Du verschluckst dich jetzt schon brav. Sehr gut. Genau das, was ich jetzt haben wollte. Ich darunter. runter. Lass das Zeug hier jetzt vorspucken. Ah. ah. Ja, eh, ich habe ihn eingesammelt. Ich muss ihn mir einsammeln. Ich muss ihn mir nicht zur Tür bringen. Ich. Trottel. Ich trottel. Trolliger Trottel. Okay, egal. Gelöst gelöst. Ich muss ihm mir nichts. Also ich muss ihn mir nur berühren, schnell. Das Mausoleum wird geladen. Spannend geht es weiter mit der Bridge. Wird er es doch trotz Husten und Schnupfen schaffen? <lacht> okay. Äh, ich habe keinen Plan. Die Google einfach mal runter wahrscheinlich die kugel eher auf den schalter bringen ja ich glaube das ist die kugel zum schalten hm, so nicht so wo kann ich dieser blöden Kugel ausweichen? Achso. mich mir aber jetzt auch nicht wirklich. Aber so. Wo so kann ich der Kugel ausweichen? schnell genug <lacht> mache ich an der andere seite rum Dann kann ich auch die andere seite rum machen das war nicht so gut ich glaube ich hätte sie nicht reinbringen weniger noch gut gut die gut drehen wir das ganze mal wieder in den Kreis Ist das eigentlich auch das Handyspiel ich kann mir das irgendwie vorstellen das Handy Game ich weiß dass es es für die switch gibt ich weiß dass es es auf steam gibt ähm, aber gibt es es auch für Android und IOS? Keine Ahnung. Ah ja, ich lasse mich jetzt da reinziehen in das Ding da. Das macht nichts. Weil ich befreie mich selbst mit der Kugel. Jetzt mal nur so die Idee ob das aufgeht. Was macht die böse Kugel? Das geben sollte ich mal meine Freundin sein. Ich glaube, die wird das feiern. Ah. Gerade. Ja. Und? Next. Die Gedenkstätte. Oh. Und gesperrt gezeichnet los geht's die gedenkstätte da drüben ist ein Schlüssel da ist so wieder so eine Gravitationsanomalie. Also vielleicht sollte ich den, den, den Ball mal dort drüber bringen, damit der den Auslöser betätigen kann. Nur so eine Idee. ja es geht sich aus wieder jetzt ganz gemütlich ähm, wenn ich das rübergehe blickt mir das Ding am Schädel. oder und wenn ich nicht darüber gehe, das, wenn ich das nicht rüberdrehe dann komme ich nicht wirklich rüber wenn ich da irgendwie auf die andere Oh ja, ich kann die Kugel jetzt rechts runter ganz leicht runterrollen lassen. Hoffen, dass sie mich nicht trifft. Schauen. Schauen wir mal schauen ob das geht. Ja, das haut hin. Und ich hole mir den Schlüssel, indem ich. Ja. Ah. So. So, Schlüssel bitte. Danke. Sehr gut. Aber ich muss den, den Ball auch wieder rauslassen, weil sonst. Nein, nein, nee. Arsch! Hey. ah, was ist los mit dem blöder Schlüssel hier? rutscht du Ich kann doch ein bisschen bergauf gehen und dann kann der Schlüssel eigentlich, ja, jetzt habe ich. Gut, uh, das ist offen. Jetzt muss ich diesen Ball da wieder rausholen. Den Ball des Todes. Als kommt wieder raus, hm. das stört mich eigentlich so. einfach liegen lassen. Ich spaziere einfach. Nein, das geht nicht. Idiot, natürlich geht das nicht, weil ja, so geht es. So geht das. Wenn wir jetzt beide auf der anderen Seite sind, hilft uns auch nicht. Ah, nein, ich weiß schon, wir müssen Position tauschen. Ich muss rein in den Strudel. Und das Ding muss mich freilassen. Das Ding muss mich freilassen. Wo nicht? Rückspulen. Das Ding muss mich freilassen. Aha, so geht das. So wird gespielt. Bam! Diese kleinen Erfolge-Leben, die machen es doch aus. <lacht> ja. Rätsel gelöst. Next. Haben wir denn schon für eine Aufnahmezeit? Schauen wir mal. Sagt mein System: 47 Minuten. Na, was. Kapitel 3 vervollständigt. Motivationssprüche hier. Weiß nicht, wie die motivieren sollen? Mathematiker wahrscheinlich. Das ist genau hinter mir. Das, das Ladezeichen ist super. Zwischen dem Möglichen zu leichter, als es scheint. frei wird geladen. Das, das Spiel, The Bridge. The Bridge, ja, also kostenlos kann man es gerne mal mitnehmen. Nichts mehr kaufen, ich weiß nicht, was es noch mal kostet. Ich weiß nicht, was es noch mal kostet, obwohl ich es mir schon mal gekauft habe. Anscheinend ähm. macht Spaß, ähm. aber wenn man auf Pastel Games steht, ich glaube, da gibt es gar nicht so viele Alternative, weil wenn man auf so Perspektivenzeug steht. Die Invasion Inversion wird geladen. Solange nicht die Perversion geladen wird, ist alles okay. Oh Mann, schlechte wird's ja auch noch. Okay, es wird komplizierter, muss ich mal sagen. Wo ist die Tür überhaupt? Aha ist schon Mit Intuition würde jetzt sagen rechts gehen aber ich gehe links ich weiß nicht ich, ich neige dazu einfach immer zuerst mal nach rechts zu gehen das ist glaube ich vielleicht in dem Fall gar nicht so schlecht was ja, Ah das Zeichen Robert Robert Dreht sich automatisch. Muss ich darf sich Ich dachte, ich drehe das ganze Zeit. Ich drehe und drehe das die ganze Zeit. Das dreht sich automatisch mit dem Level. Ja. Bin ich aber genauso wie ich vorher war, oder? Ja. Will ich das jetzt machen? Was mit ihm da zu tun? Oder? Da kann ich dann nämlich uns selber machen. Wenn ich das so mache, genau. Dieses, dieses, dieses Waberzeichen verstehe ich nicht ganz. Was, was, was bringt mir das? Ich geh mal eine Runde. Ich geh mal eine Runde. Vielleicht kommt mir irgendein Einfall dabei. Jetzt. Ich bin wieder da. das jetzt noch rechts kippen und dann es ah. gibt da wieder automatisch jetzt muss ich was mit diesem zu tun haben Ich habe jetzt das drück. <lacht> Boah, kein Plan hier. kein Plan, Leute. schreibt mal Leute. was. Was hat mit diesem Robber-Ding zu tun? Ist das nur Werbung für... Ich stand brech ab. Okay. Die Wobber-Dinger machen doch was. Alles ja, Press A habe ich irgendwie. Das hat nicht so richtig funktioniert bei mir. Das nur so für eine Millisekunde so ganz, ganz kurz angezeigt. Oder habt ihr das schon vorher gesehen? merkt die stimme geht es Boah, schade das spiel gefällt mir also gratis for free im epic store kann man sich das auf jeden fall holen oder so für einen kleinen preis sicherlich auch ich glaube ich würde es aber eher für die switch holen also wer eine switch hat ich glaube die switch ist besser macht irgendwie mehr Sinn. So kleine indie geben sowieso gibt es nichts besseres auf der switch die in die game abspielkonsole und das ist ein, ein, ein inverter ball ist das da oben Was? Ah, Moment mal, ich kann die Schwerkraft glaube ich beeinflussen, oder? Wenn ich darüber gehe. Äh. Aha. Jetzt bin ich da drauf. Jetzt möchte ich da weitergehen. Oh. Jetzt killt's mich gleich gleich. Nicht mal. Ich möchte auch so einen Schlüssel haben. Wow. Okay. Sieht schaut's gut aus, gerade für mich. Ja, yeah, fan. weiß ich genau was ich getan habe und warum es alles passiert ich muss gestehen na. das war jetzt eher mehr try and error als irgendwas verstehen sorry muss ich muss ich zugeben ah. kann ich weiß wenn ich durch die tür gehen will also ich bin weiß ich Schlecht, schwarz. Gut. Dann gehen wir da rüber und machen uns schwarz. Ich glaube, da kann man sich schwarz machen. Ja. Oops. Ich will, ja weiß. ich will ja nichts weiß, ich will schwarze. Mach schwarz werden. Jetzt mich. Ähm. Oh. Komm schon. Das schaffe ich. Jetzt bin ich nicht mehr weiß. Jetzt ist irgendwas passiert. Superload. Was war das? Aha. Das Nachspiel. Da geht es weiter. Jetzt ja. scrollt wieder automatisch. Es gibt wieder automatisch Scroll nicht. Ah, das ist Level vorher, nur hin. Nur in kaputt. Kann ich da wahrscheinlich nicht reingehen, weil die Tür braun dunkel ist und ich ne? Du kannst nicht durch dich du kannst nicht weiß sein. Du bist weiß, das ist kacke. das es geht das ist ah. Ah, vielleicht. wahrscheinlich geht es nicht hat schon so gemacht Das ist eine bekannte, so ist extra so gemacht, dass nicht. Gut, schauen wir einfach mal darüber. Vielleicht geht es ja so irgendwie. Vielleicht geht es ja so irgendwie. Hm. Moment mal, ich bin da jetzt, da jetzt weiß man. Bin ich da, gehe aber innen herum. Geht schon aber es bringt nichts. Ähm ich gedacht, dass ich da drin was machen kann. diesen Seil eigentlich retten. Ah! Ich glaube ich check's. Da drüber gehen. Unterfallen. Beamen und ich bin dunkel und darf da reingehen. Perfekt, die Antiquität wird geladen. Drücke A, um fortzufahren. Ja, ist ein, ist ein schönes Spiel. Also, der Bridge ist ein schönes Spiel. Was sollte eine Tasse Kaffee dabei haben also, oder Tee, wenn man verkühlt ist, so wie ich damit man nicht einschläft ist der sound ist ein bisschen zach das gameplay ist jetzt auch nicht das aufregendste aber es ist geistig echt anspruchsvoll und die meisten rätsel ergeben irgendwie sinn und das mit den aha so nicht so nicht ja, die meisten Rätsel geben Sinn, ähm, wie gesagt, ich habe gehört, es soll später noch recht schwer werden, das kann ich mir durchaus vorstellen. Noch bin ich, glaube ich, im relativ leichten Part hier. Ähm, falls jemand von euch durchgezockt hat, kann ich mir verraten, wie lang das Spiel so ist, das würde mich doch ganz recht interessieren. Und natürlich, wie es euch gefallen hat, wie euch das Spiel gefällt. Lasst uns mal drüber reden, welche Indie-Games. Das ist schon sehr indie, muss man schon sagen. Es ist schon richtig indie. Die <lacht> Tür ist verschlossen. Ah ja, danke, ich weiß. Das ist mir auch schon aufgefallen. Aber ich werde an der Stelle jetzt Schluss machen. Und kann euch nur raten, schaut euch das Let's Play von Kitdikaros von mir an. Ich habe am NES Kitdikaros gespielt. Schaut euch das an, es ist ganz gut geworden. Wenn ihr auf so Retro-Zeug steht, schaut euch Kitdikaros an am NES. Ich sage danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.